Ja, und willkommen. Mein Name ist Danilo lp und ich begrüße euch zurück zu Pokémon Schwert, die Schneelande der Krone DLC. Und ja, wir sind hier im Bett des Giganten und wir sollen hier den Bürgermeister suchen. Also machen wir das noch mal, ne? Okay. jetzt Folge haben wir so ein bisschen hier Pokémon gefangen, weil ich nicht weiter wusste und ja, beziehungsweise nicht, glaube ich, bemüht habe irgendwie zu gucken, weil ich als nächstes machen muss und ja. Wir setzen jetzt mal ein bisschen die Story weiter, weil warum nicht? Da ist der Bürgermeister schon perfekt. Es hat hier wieder mal lesen. Zweite Januar, Bin in kürzester Zeit unterwarf sich das Bisschen König und wurde sein treues Rost. Der Glaube der Menschen in den König war nun unerschütterlich. Sehen das Königs errichtete unser Volk einen Tempelring um einen heiligen Setzling, der hoch und im Bergen wuchs. Das ist bestimmt dieser riesige Baum. Ne? Zudem brachten die Menschen ihrem Zügel da, welche ihm die Kontrolle über sein Rost erleichtern sollten. Okay ist was auch irgendwie pokémon was ich fangen muss Na, für dieses feld ist es wohl auch zu spät die Boden ist schon so ausgehobt dass hier keine feldfrüchte erwachsen es ist am Schneiden. wie erwarten hier überhaupt dass hier um wächst vielleicht ist die erde der kronen stehen an der weg zu nichts mehr zu brauchen hier ist dann am Schneien. er kann allgemein nichts wachsen hallo was machst du denn hier kann ich dir irgendwie helfen wie du möchtest etwas über das teuer aus des Königs der reichen ernte erfahren mir draußen ist es halt um solche gespräche zu führen ich mir besser in mein haus im freestyle weiter ich werde auch auf dich warten also muss ich schon wieder den weg zurücklaufen hey, ja, natürlich nicht war so also bin ich jetzt okay oh, cool. service da bin ich jetzt den ganzen weg hingerannt nur um wieder dahin zurück zu rennen. ich hasse so was dann bleibt doch gefälligst da jetzt auch hier eins dieser bäder ja wohl hier wachsen ja sachen oder ja auch keine früchte im winter wachsen das ist doch eigentlich nicht der fall oder bin ich jetzt ganz blöde äh, nein natürlich nicht beim deiner ärzte kannst du für so viel geilere sachen irgendwie eintauschen diesen ein ding diesen deiner abenteuer dinger also hier wartet der die statue des königs der reichen ernte seit wann ist denn ihr kopf so groß was sagt du ja, du sollst das soll was so sollte der könig eigentlich aussehen stimmt so ähnelt der wirklich den Auftritt noch von so einem pullover aber du redest ja als hättest du ihn schon mal mit eigenen augen gesehen das würde bedeuten die statue war schon seit meiner kindheit beschädigt ja, natürlich du wolltest etwas bei das treu rost des königs in der reichen ernte erfahren ich kann mir zwar nicht vorstellen warum du dich dafür interessierst aber bitte folge mir in einem buch habe ich vor langer zeit einmal gelesen dass der treue dass das treu des königs gerade so vernart wie ein in einem bestimmtes gemüse das hier in den kronen stehen wächst aber was genau war das ach in letzter überhaupt gar nichts mehr ein wenn du mehr darüber erfahren möchtest ist jetzt ist die bücher im regal dort durch oder du guckst mal ganz schnell nach, damit ich das nicht machen muss. Aber wie inkompetent seiten die Leute ja eigentlich jetzt nur das durch das neue Reit stellte seine Kräfte in den Dienst des Königs. Vereint sind sie zu wundertan fähig und wir vermögen es ihnen nur in einzige Nacht einen Wald aus dem Nichts zu erschaffen. 1 war es hat nur das Feldfrüchte vernichtete und den Dorfbewohnern viel Kummer und Leid verbreitete und sie äste doch dem König gelang es dank seiner Macht es sich. Untertan zu machen, manche sagen, mit einem schwarzen verinnert er es an einen finsteren Geist aus düsterer Nacht. Andere behaupten wiederum sein Fell leuchtete weiß wie ein bitter kaltes Eis. Die Wahl bleibt ungewiss. Ja, da kommt lesen wir einfach alle. Oh, meine Nase ist gerade so verstopft? Warum unter diesem Namen ist das Pokémon bekannt, dass unseren äh, kargen Landen reiches Erd bescherte? Wo ist ups. Okay. Äh, Feldfrüchte der Schneelande. In den der gedeihten Karotten auf unterschiedlichen Weise auf schneebedeckten Feldern sprießt die Polarkarotte hervor. Die Phantomkarotte hingegen wächst auf Feldern in der Nähe eines Friedhofs. Pokémon des Typs Eis scheinen eine Vorliebe für Polarkarotten zu haben, während Pokémon des Typs Geist-Phantomkarotten bevorzugen. Ich habe so das Gefühl, wir müssen uns zwischen zwei Pokémon wieder entscheiden. im märchen wird davon erzählt, dass das Treue aus des Kriegs der reichen Ernte die Karotte der Schneelande liebte. Wenn einige Geschichten allerdings von einem weißen Ross sprechen, das polo karten mochte, erwähnte andere ein schwarzes Ross, dessen Leibspeise phantom kauten waren. Aus irgendeinem Grund weichen die Legenden in diesen Punkten voneinander ab. Okay. mal, hm. ich muss hier alle durchlesen. Zügel des Bundes, bla bla bla bla bla bla. Ja, der hat... Züge gegeben, damit er kontrollieren konnte. Freestyle Schneedanz. Mhm. Mhm. Ich mir schon alles durch, keine Sorge. Nur halt im Schnell. Okay. Ich sagte, ich spiel mir jetzt wenigstens. Oh. Genau und ich habe so, ich muss mich zwischen zwei Rostern irgendwie entscheiden, was ich hier gelesen habe. Einmal Eis, einmal Phantom, Schatten oder irgendwie sowas. hat sich jedenfalls so angehört jetzt gerade ist wie wie bei gulauso hier mich entscheiden muss wieder Ahnung, mal schauen ja, jetzt muss ich ein schild auch noch mal ein bisschen spielen oh, hm, das war expeditions ja War klar der jetzt erscheint ganz es ganz vor als hätte jemand nach mir gerufen warst du das Oh, wo Menschen könnte das so etwas so mein treues raus rausgefunden? Ja, du weißt, was mein treues raus besonders mag. Unsere gemeinsame Zeit ist so lange her, dass es mir gänzlich entfallen ist. Dieser besonderen Vorliebe gelingt es uns vielleicht, mein treues raus herbeizulocken. Um handelt es sich dabei, äh, flor mit da Erntemotiv. Erntmotiv <lacht> und das gewandt mit meinem Appel drauf. Es ist zwar nur eine Immunisation meines Amtssitzes, doch mein Auswürde würde auf der Stelle die Flucht ergreifen, sobald es in seiner Gefahr wird. Die Karotten. Oh, Karotten sagst du. wohl war ich erinnere mich. Sobald man in einem bestimmten Feld verfolgen da sieht, gab es gar kein halten mehr. Äh, es kostete einige Mühen, es dann wieder unter Kontrolle zu bringen. Ja, es kommt mir wieder ein Sinn. Es hält sich ja Tag und Karotten. Gut gemacht, Menschenkind eine korte hätten könnten wir mein treues raus zu uns locken wo immer es sich auch gerade aufhält. auffällt einfach an so. es ist denkbar dass die menschen im dorf die feldfrüchte anbauen schon ein einzelnen samen würde mir genügen meine kraut heranwachsen zu lassen ja ich habe so das gefühl es wird nicht so einfach okay das hat mir jetzt nur gesagt was ich gerade erfahren habe also ich bezweifle dass es so einfach wird hier du Nein, du tausch mir nur deiner Dinger aus ne? ich hab aber keine der beiden mehr angebaut ich habe natürlich so von gewusst mit dem bürgermeisterin oder ich habe nur karotten im haus aber irgendjemand hat bestimmt zumindest ein paar karotten sagen übrig die vorbei wetten der hier. ja aber wir im Dorf keine karotten mehr an Der eine Wildling war so wie Eis, er polo krotte als Speis. Der andere Wildling war so schwarz wie ein Geist, er hat die korte verspeist. Ja, langsam habe ich kapiert. Es gibt zwei verschiedene. Das ist jetzt... Also nicht, ist nicht so Geheimnis rum Sanya, Sanja, weißt du irgendwas? Ja, läuft die Jagd nach den Anhaltspunkten? Ja, ne. ja ne, die muss ich auch noch suchen irgendwie ich habe noch gar nichts gefunden jetzt ja voll wie ein monster unter world ich muss auch erst dinger finden die Spuren am boden nicht irgendwie untersuchen und dann hast du irgendwie weiß ich nicht ganz ab monster suchen so ja da ist hier an der spazieren oh man kann abstellen okay warum sollte ich das ne so so Karottensamen Riesenperle, was? man verkauft so ein Perlen oh Gott dann brauche ich die für irgendwann ne ein problem hier hat niemand karotten samen mit ja. jemand ich habe doch mit ihnen hier gesprochen wenn ich muss mit dem bürgermeister noch reden nee, dann sagt mir doch direkt ich soll mit dem reden ja einer weiß dann der bürgermeister oder der ja. mit ihnen geredet den habe ich noch nicht geredet Boah, das soll falschen Jahreszeit. Dafür hätte ich ein paar Karottensamen. Oh, was? Oh, ich muss. Ey, wie blöd ist das denn gemacht? Ich muss jetzt um die Karottensamen ja zu bekommen, muss ich deine Abenteuer machen? Wie ist das denn? Oh, das finde ich nicht gut. Vielleicht will ich das noch nicht machen. Hallo? Boah also zwingen nehme mich jetzt hier deine Abenteuer zu machen, damit ich eine Story weitermachen kann. Ja super. Aber da ich brauche ich da für drei Dinger. Ich habe jetzt drei Dinger bei einem bekommen. Also ich muss noch zwei Dinger davon machen. Nee da habe ich keinen Bock jetzt auf. Und dann fangen wir wieder Pokémon. wissen was das bedeutet? Ne? da muss ich diese deine Abenteuer screen machen, weil ja wird ein bisschen dauern und ich habe jetzt keinen Bock jetzt zwei drei Parts damit aufzunehmen, falls ich jetzt überhaupt hier mal schaffen, ne? Vielleicht hatte ich ja nur Glück beim ersten Mal. Und ich weiß ja immer noch nicht, wie mit den dingen der Pokémon ist, ob wenn ich von dem flüchte, ob ich dann Chance habe, die Nummer zu finden. Weißt du? das hat finde ich doof gemacht jetzt das hätten sie jetzt nicht machen müssen finde ich nein irgendwie die story irgendwie weil nicht gesperrt wird man irgendwie was dazwischen machen muss um damit weiterzumachen er mich voll irgendwie an final fantasy Dissidia, dieses dieses kampfspiel von final fantasy wo ich mich riesig darauf gefreut habe was übrigens auch ein kack spiel ist von dem was ich gespielt habe und ja da gibt es ein story mode ich habe mir so gedacht ja wenn das spiel schon kack ist dann guck dir wenigstens jetzt story mode an nee. story mode kannst du nur spielen wenn du irgendwie weiß nicht so Punkte das und die punkte kriegst du indem du irgendwie so random kämpfe machst entweder online oder gegen computergesteuerte gegner oder so und ja Ein Stein dann ist unverwendbar macht ewig Stein. Das sind ersten pokémon einen Stein machen, den unveränderbar machen, ewig Stein, ne? Also ja, offensiv feste als Kalt. Okay, äh, wir mal. Und ja, um die Story irgendwie freizuschalten, im schweben muss es halt diese Punkte haben und diese Punkte hast du gekriegt, indem du irgendwie online gekämpft hast oder gegen die KI irgendwie so Kämpfe gemacht hast. Und dann kannst du erst, wenn also ich einen Teil der Story weiterspielen, das ist aber richtig dämlich gemacht. Und da waren nur Cutscenes, die man mehr oder weniger freigeschaltet hat. Manchmal ne? davon man war noch nicht mal irgendwie Sachen, die man gespielt hat. So war das ist dämlich. Ich werde nur gucken, ob die Tür dadurch überhaupt aufgeht. Ich will ehrlich gesagt noch nicht da reingehen und mich stellen, was auch immer da drin ist. Der der steht etwas Kleben, der ist unveränderbar macht. Oh. gehen wir mal da rein. Oh. jetzt ganz so vielleicht die richtige Reihenfolge. dass ich die kleinen merkwürdige Spannung in der Luft? Die riesige Pokémon-Statue blickt dich herab. Muss du sie untersuchen? Ja, warum nicht, ne? oh, oh, oh. Oh, eiskalt. Ein Regirock erscheint. Geil. Cool. Äh, ja, fangen wir das mal. Ne, ich wahrscheinlich den partner noch mal neu aufnehmen müssen. Aber wenn das nicht den direkt passenden Wesen hat, muss ich dann halt noch mal fangen. Gut, oh, habe ich wissen was ich aufscreen machen kann. Ne, da wird bestimmt wichtig sein, auch sich um die Dinger zu kümmern. ja der ein war gut ähm... mach mal mal so mit Originalmusik von damals oh, das wird nicht lange dauern Stein, Stein gegen Stein ist neutral ne zurückgeschreckt oder paralysiert ja konnte der bis jetzt hammerarm und hat er ja noch nichts anderes eingesetzt oder cool der hat jetzt war übrigens voll einfach ewig stein ausrüsten einfach nur fluch oh Gott. sagen können wir uns um die anderen ruinen auch noch ne? Wenn wir schon dabei sind dann möchte ich ja noch mal auf screen fangen einfach nur nämlich das richtige wesen und so ab weil ich die viecher schon fangen dann müssen sie auch hat richtige dinge haben Jetzt eigentlich vollkommen egal ob ich das ding erledige oder nicht Das ist jetzt eigentlich nur dazu, um den Kampf überhaupt zu zeigen oder Pokémon. Ne? Oh das ist jetzt hier so ein Schaukampf für euch. Wir können Meisterball werfen, ne? Aber da habe ich das richtig gewesen, ne? Wer weiß? War knapp übrigens. Ja. Darum. Ah stein ouch na, im arm, also breaks, ne? Steinkante. Im Hammerarm, also Brex, ne? Hammerarm, Steinkante. Brex. Steinkante ist neutral gegen den. Ja, Yo, jetzt mal mit so einem Superwurf, der wird jetzt richtig schnieke. Oh. ein hoch auf paralyse aha aber gibt es von denen jetzt nicht auch irgendwie andere formen jetzt nicht gedacht dass wir die normalen hier finden weil von denen gibt es jetzt auch irgendwie so Gala-Formen, wenn ich mich irre von drei anderen pokémon ja, bleibt drin super was ist das oder der hat ein haar im gesicht also vielleicht sollte ich mal superball einsetzen ne? <lacht> ja passend ne? ich tue irgendwie zu viel rollenspiel mein rollenspiel einpacken an manchen stellen das kann bleibt drin no. ich muss es aus prinzip mit dem fangen egal was ihr sagt das ist wie als wenn man tennis spielen gibt mit einer eine kastanie und einer walnuss wenn du das schlagen kannst dann kannst du auch ein tennis mal schlagen irgendwas anderes war if you can dodge denn uh, then you can dodge this ich weiß aber nicht mehr vom watt da so, komm ich werde das noch mal auf screen fangen hier fürs ein meiner meisterbälle man gönnt sich ja sonst nichts ne <lacht> so was ich machen werde ist ich werde hier nach nicht speichern und ich werde natürlich dann noch mal auf Screen fangen mit dem richtigen Wesen oder so was. So machen wir das ne? Jetzt mit Eintrag und so alles sehen. Sein Körper besteht vollständig aus Stein. Wenn Teile davon abrücken ersetzt Rock diese einfach durch neue Steine. Ich habe mir jetzt gar nicht angucken, was hat für Wesen hat im kann liegt eine Ruine, den der Stein anstehen auf der Tür steht, dass das erstpunkt einen stein der es unverbindbar macht sie mir hat eine da kennen ich bin pionier Du Du bist hoffentlich nicht expeditionsleiter du bist aus der korona ich befreit wie bitte bis einen stein gegangen rehrad begegnet haare sauber arbeit expeditionsleiter vergiss ich auch nach den anderen giganten ausschaut viel glück also ja. nicht arbeiten noch in diesem part schaffen wollen wir vielleicht einen noch hier einverleiben aber lassen wir das. so wie es aussieht muss ich so oder so einige offscreen screen arbeiten wir machen allein schon sind deiner Erzieher zu farmen. Ja, jetzt müsste hier so ein schein Pokémon auftauchen. Das wird mir jetzt voll alles ruinieren. so ist mehr weil man noch nicht. So, wenn ich jetzt auch übrigens hier neue Pokémon fange, dann oh, macht euch dann nicht alle so fett. Ja, die Kamera ein bisschen höher. Wenn ich jetzt natürlich wieder hier neue Pokémon fange, dann muss ich die auch noch mit fangen, ja auf screen <lacht> also gerade so aufgefallen nicht also fett hier ja, waren wir noch nicht natürlich ja, er kommen alle fossil pokémon natürlich fand ich auch schon immer krass halt nur eine blöde fähigkeit natürlich so, muss ich dann noch mal auf screen fangen das wird den doch nicht erledigen oder Komm. gott achtenklaue na fliegt flieg und sie bleibt bitte drin ich will ein bisschen zeit sparen ja? weißt du was ja wie sie hat sie beschleunigen ich werde auch diesen part sowieso nicht speichern also wenn ich alles machen wenn ich will Genau, meine pokémon freilassen na ja gut klappt erix genau das ist ein Fossil zurück, weil wie vom Forscher vermutet, kann flap zwar nicht fliegen, dafür aber umso besser springen. Wow. Ich vermisse immer noch Ammonitas. Ich werde sehr, sehr schlecht gelaunt wenn alle fossile pokémon ihr wirklich auftauchen bis auf unseren unseren herren unseren schöpfer hier weg oh gott ich bin in einem bodybuilder eingelaufen clowns nase hat er eigentlich eine clowns -Nase? ja angst er. <lacht> er passt überhaupt nicht zu denen wo Gaunux ist hat mehr so was so eine Anlehnung an so ein Gaunax gaunux da Lux oder irgendwie so oder was weiß ich da TM aber wird schon nicht interessant sein aber ich stelle mir bei Gaunux immer irgendwie so ein so ein vor dem Schnurrbart Ding stelle ich mir irgendwie so eine sonderbomben dafür bin ich hier reingelaufen. Okay, da ist noch was. wir waren wir noch nicht drin. Zu bad. Oh, ich glaube da unten nicken. Hinweis. Die sollte ich vielleicht mal auf screen suchen. Einfach nur. Damit weiß nicht. Unsere Zeit verschwende. Zu bad. Das hätte ich gerne. Ach, das kann ich aber nicht entwickeln. Zu bad. Dann setzt man natürlich meister ich speichere sowieso nicht nach diesem nach dieser aufnahme von daher und beim nächsten mal statt so meine aufnahme oh mein gott ich habe aus versehen gespeichert ah. nee, nee. sobald ich sehe dass meine aufnahme geglückt ist sofort neu gestartet switch hm. lord erix gelobt sei herr ich kann den natürlich nur in einem meisterball fangen also leute das anderes verdient dieses Pokémon nicht da werde ich sogar wortwörtlich machen wenn ich mir so ein komplett am so irgendwie züchte. Jawohl, Meisterbälle können nicht gezüchtet werden. Also Pokémon können nicht in Meisterbälle gezüchtet werden. Normalerweise werden die Bälle immer kopiert und so. Habe ich jetzt überhaupt den Eintrag von Zubat gelesen? Ich glaube nicht. Es starb wohl aus, weil seine Bewegungen durch das große, schwierige häuser zu langsam wurden. dass es keine Beute mehr fangen konnte. ich glaube ich gar nicht den Eintrag von Zubat durchgelesen, weil es da ist die T-Kanagolbat. Komm hier runter. Nee, warte mal, das ist gar nicht Dings. Diese T-Kanäle, ist dieses diamant äh. Ist das nicht ein legendäres Pokémon? So, wir gehen langsam die Meisterpille aus. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde. Das ist nicht wirklich ein Satz, den man sagen könnte so. man aber das hat man ja nur ein Ich weiß, doch ich weiß, wie ich die bekommen habe Ich mich durch wundertausch irgendwie, also irgendwie so geschichtete pokémon die ich irgendwie mal bekommen habe ich natürlich nicht benutze also dürfte dann okay sein oder ja was kann ich dafür wenn irgendjemand mir ein geschichtetes pokémon von untertausch schickt ne? der zufälligen meisterball trägt ne? man theoretisch kann man sich meisterball ja auch farmen wenn man hier dieses diese Pokémon ID Lotterie macht, glaube ich. Ne? Theoretisch kann man sich Meisterbälle farmen, wenn man unglaublich viel Glück hat. Von daher ist das so, als hätte ich jetzt sechs Richtige in dieser Poké ID Lotterie bekommen. Das tut an der Liga, ist, sein seine Man sagt, dass es das gesagt manchmal mit hungrigen Artgenossen teilt. Und du bist natürlich Okora nicht Diamant ist genau anderes ne so Kann ich einige Pokémon hier aufs screen wieder fangen <lacht> so <Meisterball. lacht> aber ich mache das ich bin wenn ich ein Amoroso trainiere oder mir ein Competitive zulege dann werde ich da mit meister Meisterball fangen anderes verdient das Ding nicht so, es war halt hoch energetische strahlen aus den hoch energetische strahlen ist halt wirklich ein wort aus den edelsteiner mit denen sein körper besetzt ist Und nicht so angreifende gegner gesteinfee ja. Ja, die ganze war so ein ich gucke jetzt hier nicht weiter um da finde ich noch was geiles so zu war ich glaube ich habe den eintrag von dir nicht gelesen deswegen machen wir wo bist du muss ultraschall Ultraschallwellen aus um seine Umgebung zu erkunden so kann es selbst in eigenen Höhen geschickt herumfliegen wie eine echte Fledermaus maus ah. und immer noch 210 Regierock. Oh gott ich mal die liste hier an sagen wir nicht zu ist und die anderen ja nee, glaube ich zu viel gut alles klar ähm, ich werde folgendes machen alles was ihr gesehen habt werde ich auf screen nachdem die aufnahme nachdem ich gesehen habe die aufnahme ist geglückt und so werde ich äh, ja diese aufnahme direkt löschen ich glaube das sollte ich vielleicht auch mal guck mal hier ich glaube dinger werde ich mir auch irgendwie jedenfalls in dieser höhle hier auf screen alle einverleiben ja, die sind da. Okay, so schwer sind die jetzt eigentlich nicht zu so finden die sind jetzt nicht die diktries oder diktas von der Fokusinsel oder wie auch immer halt noch mal hieß also dann werde ich das hier jedenfalls in dieser höhle auf screen machen und ja äh, diese aufnahme wird nicht weitergeführt ich werde äh, ich gesehen habe die aufnahme ist geglückt switch noch mal neu starten und dann werde ich mich um das Regirock rock noch mal kümmern gucken ob ich ein richtiges wesen und so was bekomme die ganze pokémon die ich jetzt gerade gefangen habe mit normalen pokéballen hängen pokéballen fangen und dann muss ich dann diese dynamics abenteuer anscheinend machen um ja genug punkte jetzt zu sammeln um die story weiterspielen zu müssen okay okay gut denn in dem sinne sage ich dankeschön fürs zuschauen ich hoffe euch hat aber hat gefallen wenn ihr einen Teil, lasst doch bitte ein Like, ein Abo und Kommentar. Das würde mich sehr freuen und den Kanal weiterhelfen. Und in dem Sinne sage ich Tschüss bis zur nächsten Folge.